Es ist die Nadel im Heuhaufen, aber wenn der ganze Heuhaufen viele Nadeln sind, dann kriegst du immer eine Nadel. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Tim alias Herr Bergmann. Hallo Herr Bergmann. Hallo Ivy, grüß dich. Müssen wir uns eigentlich siezen oder dürfen wir uns duzen? Du darfst mich duzen. Darf ich dir sagen, dass eine befreundete App von mir einen wahnsinnigen Crush auf deine Stimme hatte? Ich kann ja nur eine Sprachnachricht aufnehmen für sich. Oh echt? Das wäre natürlich richtig toll. Okay. Darf ich dir deinen heutigen Talkgast vorstellen? Bitte, bitte. Total zufällig fand Felix als Teenager heraus, dass etwas mit seinem Blutbild nicht stimmte. Und bald wurde es auch lebensgefährlich. Dank seines starken Willens und einer Stammzellspende hat er überlebt. Und so eine Erfahrung hat natürlich seine Einstellung zum Leben noch einmal geschärft. All das mit noch nicht einmal 18 Jahren. Felix hat Power, ist reflektiert und echt inspirierend. Und er hat eine coole Hose an. Deshalb sind wir sehr froh, ihn heute hier zu haben. Herr Bergmann, Meet Felix Ehrenfort. Felix, grüß, grüß dich. dich. Servus. Ey, es freut mich, mega dich kennenzulernen. Ebenso. Ich bin... Dezent aufgeregt, wie geht's dir? Auch ein bisschen. Also überlegt die ganze Zeit, wie, wie sitzt man cool? Ich irgendwie? weiß es nicht. Natürlich locker, keine Ahnung, mal tief kurz durchatmen, ausatmen. Okay, das okay. ist so ein meine Taktik. stürzt dich, wenn ich so sitze? Ach, gar nicht. Okay, alles klar. Wie geht's dir? Gut, gerade ein bisschen mehr aufgeregt als eben, aber gut. Ja, wir, wir schlingeln uns da gemeinsam durch. Kriegen wir hin. Ich habe, wie gesagt, auch gerade durch Alvi ja schon so ein bisschen gehört, was du, was du erlebt hast. Fang doch mal vielleicht von vorne an. Okay, Ich würde sagen, ich haue einfach raus. Ja. Ähm, ich war 16 damals. Ich hatte noch Motorradführerschein, bin mit einem guten Freund damals Motorrad gefahren und der hatte einen Unfall. Mhm. Später im Krankenhaus ist er verstorben und ähm, meine Mutter hat mich dann irgendwann mehr oder weniger gegen meinen Willen äh, zum Arzt doch geschleppt, von wegen, wir müssen jetzt echt mal gucken, alleine, dass ich vielleicht besser schlafen kann. Mhm. Ähm, der Arzt wollte dann erstmal ein Blutbild von mir haben. Ähm, und bei dem ist dann aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Er wusste selber nicht direkt genau, was es war. Ich natürlich auch nicht. Ich war 16, ähm, habe dann so vor mich hingegoogelt. Und äh, das Erste, was Google natürlich sagt, äh, Krebs ja, natürlich, mhm. ähm, war dann ein paar Tage später in Gießen in der Universitätsklinik. Und ähm, am Ende des Tages wurde mir dann tatsächlich gesagt, ich habe eine chronisch-miologische Leukämie. Ich konnte damit aber nichts anfangen. Ich war 16, mein Kumpel war damals gestorben. Ich hatte komplett andere Probleme. Mir war es, gelinde gesagt, ziemlich egal. Ähm, mein Therapieplan bestand damals aus, einmal am Tag Tabletten nehmen. Das wirkte für mich jetzt nicht so, als wäre die Folge davon irgendwie lebensbedrohlich. Ähm, in der Zeit habe ich dann auch eher mein Leben gelebt. Ich hatte extrem viel Spaß, ich habe sehr viel mit Freunden gemacht, war oft feiern. Ich habe wenig Priorität auf Schule und alles gelegt, sondern wirklich einfach, ich habe gesehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ich war ein komplett normaler, normaler 16-Jähriger. Ich hatte meine normalen Hobbys und äh, das war dann auf einmal vorbei, so von einem auf den anderen Tag. Äh, war mir aber gar nicht so bewusst, weil ich wusste, wie gesagt, nicht, was das bedeutet. Mit 16, 17 dann erst nochmal ganz normal noch weiter vor mich hingelebt, meine Schule weitergemacht und ähm, im Dezember 2018 wurde ich dann angerufen, tatsächlich von meiner Mutter, weil die Klinik mich nicht erreichen konnte auf meinem Handy. Ich war gerade unterwegs in die Stadt, mhm. das kann ich nicht mehr genau, was ich machen wollte, aber ich erinnere mich sehr genau an den Anruf. Ähm, ich hieß nur. Ich war, ich war am selben Morgen war ich äh, in der Klinik. Ich musste einmal im Monat musste ich zur Blutkontrolle. Das hast du aber gemacht dann? Genau, genau. Also die Blutkontrollen habe ich schon, schon sehr ernst genommen. Mhm. Ich habe sie auch sehr oft als Ausreden benutzt, wenn ich mhm. mal auf irgendwas keine Lust hatte. Okay. Zum Beispiel in der Schule, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, ja, äh, ich wusste, ich war morgens beim Arzt und ähm, wurde vormittags auch angerufen von meiner Ärztin: Hey, alles gut, Werte sehen aus wie immer, nichts Schlimmes. Und nachmittags hat mich dann meine Mutter, wie gesagt, angerufen: ähm, Hier deine Werte sehen. Scheiße aus, gelinde gesagt, die Klinik hat angerufen, ich soll sofort hinkommen. Und ich wusste irgendwie, dass was Schlimmeres war. Also wie gesagt, ich habe diese Krankheit am Anfang nicht ernst genommen. Gerade eine chronische, biologische Leukämie ist nichts, was man erstens in den Jugendjahren hat. Das ist eigentlich eine Leukämie, die erst später im Alter kommt. Und auch die Behandlung, wie gesagt, einmal am Tag Tabletten nehmen. Es war jetzt nichts so Besonderes. Aber als, dann, als es dann hieß, ich muss direkt in die Klinik kommen, es ist ein Notfall, hatte ich so das erste Mal in meinem Leben wirklich Angst. Also ich, ich war halt gerade im Zug und ich, ich konnte gar nicht mehr. Ich habe mich auf den Boden gesetzt, ich habe mich hingelegt. Ich wusste gar nicht, was mit mir anzufangen war. Meine Mutter hat mich dann am Bahnhof abgeholt, hat mich nach Gießen gefahren in die Klinik und dann ging auch alles ziemlich schnell. Ich habe von den Ärzten quasi ein kleines Briefing bekommen, was los ist. Und mhm. zwar ist meine chronisch-miologische Leukämie eine CML zu also einer akuten lymphatischen Leukämie geworden, sprich in den Lymphknoten und akut, das klingt schon mal direkt viel härter, ist es mhm. auch. Irgendwo hatte ich dann noch wieder Glück, es war keine AML, also akute myologische Leukämie. Das ist so der normale Werdegang, sage ich mal, von chronisch in akut, mhm. aber es bleibt im Knochenmark und es geht nicht auf einmal die Lymphknoten über. Für mich war es ein bisschen Glück. Die ALL ist leichter zu behandeln als die AML. Ähm, aber es stand trotzdem ziemlich schnell fest, dass ich auf jeden Fall eine Spenderin brauchte, weil gerade mit dieser Kombination aus dem Knochenmark und in den Lymphknoten kannst du dir denken, viel bleibt da nicht mehr übrig, mhm. und kann ich alles rausnehmen, schafft der Körper dann leider nicht so. Ja, nochmal, also wenn ich, mir das, wenn ich mir das vorstelle, du kriegst diese Diagnose, du hast gesagt, du bist erstmal, hast du das alles gefühlt ignoriert. Weil ich hätte jetzt gedacht, ich würde, glaube ich, ähnlich reagieren, weil ich auch gleichzeitig irgendwie so eine Angst hätte, habe ich sowieso immer, mit meinem Problem irgendwie Leute zu belasten oder so. Deswegen würde ich, glaube ich, am ehesten irgendwie immer darauf warten, dass Leute vielleicht irgendwie auf mich zu kommen und mich irgendwie fragen, wie war das bei dir? Also bist du damit sofort dann irgendwie trotzdem offen umgegangen oder hast du dich auch erstmal das thema komplett unter den tisch fallen lassen und gehofft dass keiner das irgendwie anspricht mir war es tatsächlich relativ egal ob das jemand anspricht oder nicht ich habe es ein bisschen als entschuldigung für alles mögliche genommen wenn ich gerade mal keine La gute Laune hatte mhm. oder keine lust auf schule oder so ähm, aber es war jetzt nicht so dass ich äh, das leuten aufgedrängt habe äh, es war aber auch nicht so dass ich mich vor den Gesprächen gedrückt habe also ich bin damit umgegangen als äh, weiß nicht wie die frage was habe ich zum mittag gegessen. Mhm. Aber das heißt, deine Kumpels waren aber dann auch von Anfang an, was, wie, war, wie haben deine Freunde denn reagiert, als du in dieser Phase warst, wo du es eigentlich erstmal so ein bisschen ja, ignoriert hast, ja fast schon? Unterschiedlich. Ähm, ich bin sehr, sehr leichtsinnig damit umgegangen. Ah. Also einige Leute haben gesagt, äh, ey, guck doch mal besser. Andere Leute haben ähm, so ein bisschen meine Einstellung übernommen und sind noch ein bisschen weitergegangen. Von wegen, es ist ja alles komplett larifari und komplett egal, äh, weil im Endeffekt ist es immer noch Krebs, was man hat. Hm. Und Krebs sollte man nie auf der leichten Schulter nehmen. Ähm, aber es war so ein durchwachsenes davon quasi. Okay, dann kommt irgendwann der Arzt und sagt, okay, es macht Sinn, eine Stammzellenspende zu, äh, zu initiieren. Aber das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also was, was passiert dann? Gehen dann sofort die Freunde und Familie, haben die sofort gesagt, wir lassen uns jetzt testen, typisieren oder? Gar keine Frage. Also der Wille war, war sofort da. Ähm Fast jeder, den ich kannte, äh, hat sich direkt typisieren lassen. Mhm. Ähm, viele Leute haben auch direkt ihren Freunden Bescheid gesagt und Freundesfreunden und haben das alles in die Story gepackt. Über Instagram geht halt so viel mhm. mittlerweile. Ähm, natürlich war meine Familie so der erste, ähm, der erste Anhaltspunkt, weil es also am, am häufigsten klappt. Ähm, da stand aber leider auch schon relativ schnell fest, dadurch, dass mein Halbbruder zum Beispiel nur war. Das passt eher nicht und mhm. hat es tatsächlich dann auch nicht. Ähm, es ist die Nadel im Heuhaufen, aber wenn der ganze Heuhaufen viele Nadeln sind, dann kriegst du immer eine Nadel. Mhm. Und also, wie gesagt, je mehr Leute es gibt, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und ganz ehrlich, wenn 100% der Leute typisiert sind, habe ich nicht so das Gefühl, dass es da noch irgendwie Probleme gibt. Ich glaube, einer von zehn Leuten bekommt keine Stammzellspende. Ivy? Guck mal, wir können ja einfach fragen: Hey, Sie, äh, Ivy, ähm, wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, äh, eine Spenderin oder einen Spender zu finden? Hast du mich gerade Siri genannt? Nee, das nee, hast, hast du falsch verstanden. Ich verzeih dir. Felix hat sich das richtig gemerkt. Jeder Zehnte findet in Deutschland keinen geeigneten Spender. Wobei man noch sagen muss, dass Deutschland schon Spende-Weltmeister ist. International ist es nämlich so, dass leider sogar vier von zehn PatientInnen keine geeigneten SpenderInnen finden. Das ist schon ziemlich drastisch und deswegen, registriert euch bitte. Das ist wirklich krass zu hören. Also ich habe schon sehr, sehr viel Glück in Deutschland zu wohnen. Um, als mir damals gesagt wurde, dass ich eine Spenderin habe, um, war es, wie gesagt, erstmal total lange unklar, ob ich überhaupt eine habe. Um, dann kamen tatsächlich mehrere aufeinander. Und dann wurde mir gesagt, ich habe hier in Deutschland eine und noch eine und eine in Österreich und zwei in Polen. Ach krass. Um, also es ging ja tatsächlich relativ schnell. Ja. Um, wenn ich mir jetzt allerdings überlege, wenn ich irgendwo in, ich weiß nicht, in Russland oder sowas wohnen würde und die Wahrscheinlichkeit läge dann bei, bei 40 Prozent, dass ich überhaupt eine Spenderin habe, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zu überleben, weil ohne Spenderin geht es einfach nicht, dann ist das schon sehr, sehr krass. Und wenn ich überlege, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute in Deutschland haben eigentlich Leukämie. Ivy, weißt du das? In Deutschland erkranken jährlich etwa 44.000 Menschen an Blutkrebs. Ich möchte das mal in anderen Zahlen ausdrücken. Die Diagnose Blutkrebs wird in Deutschland alle 12 Minuten gestellt. Und wenn wir uns das weltweit ansehen, gibt es die Diagnose alle 27 Sekunden. Das ist echt krass zu hören. Hier im Laufe des Gesprächs schon ja, eine ganze Menge Diagnosen. Auf jeden Fall. Umso wichtiger, dass sich genügend Leute typisieren lassen. Wie erklärst du dir, dass das, dass das immer noch den Leuten so schwer fällt? Ich weiß es nicht. Entweder, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute einfach gar keine Berührungspunkte dazu haben. Und ich muss sagen, hatte ich selber auch nicht. Mhm. Klar war ich noch sehr jung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das mit bis, vier, bis ich 40 bin geändert hätte. Außer es wäre wirklich ein akuter Fall, der mich jetzt direkt betrifft. Mittlerweile sieht man immer mehr DKMS-Posts, immer, also immer mehr Werbung, was ich auch extrem gut finde. Aber ich glaube, wie man schon gehört hat, gerade in anderen Ländern ist es noch nicht genug und auch in Deutschland, also neun von zehn ist gut, aber noch nicht perfekt. Ich glaube, also bei mir persönlich, ich, ja, ich bin ja auch noch nicht registriert, ähm, ich habe irgendwie immer einfach am meisten Angst vor Schmerzen. Ich habe ja, ich hab, ich hab natürlich inzwischen jetzt auch im Vorfeld schon so ein bisschen informiert und weiß, dass es relativ schmerzfrei ist. Aber ich glaube, mir geht es allein schon auch um dieses Bild beispielsweise dieser Blutwäsche. Dazu sitzen drei Stunden und das ist irgendwie, macht mir so eine Angst. Aber natürlich ist das Wahnsinn, wenn du das in Redaktion stellst, so du rettest ein fucking Menschenleben damit. Ähm, ich habe dann trotzdem, als ich gehört habe, dass es dann irgendwie auch diese zweite Variante gibt, wo du schöne Vollnarkose bekommst und dann wird dir das einfach hinten rausgenommen. Wäre jetzt natürlich für mich, sage ich mal, ein bisschen angenehmer. Kann man sich das aussuchen, weißt du das? Ivy, weißt du das? Weißt du das? Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Okay. Ich glaube, man I kann es Ivy, wissen. weißt du das? Ob Stammzellen aus der Blutbahn oder aus dem Knochenmark besser für die Transplantation geeignet sind, entscheidet der Arzt. Nach Möglichkeit wird aber Rücksicht auf deine Wünsche genommen. So richtig so zufrieden? Ivy, bist du nicht mit meiner Frage, ne? Doch, ich liebe deine Frage okay. und ich liebe es auch, wenn ich ein wenig Aufmerksamkeit von euch bekomme. Aber ich bin halt eine künstliche Intelligenz und leider keine Ärztin. Haben wir jetzt Streit? Oder? Nein! Nein. Das ist gut. Okay. Nein! Gut! Also wenn ich ähm, mir überlege, ähm, wenn ich das jetzt einfach nur so höre. Und bei mir war es genauso, bei der ersten Diagnose mit der CML, mir wurde gesagt, zur Kontrolle muss ich eine Knochenmarkspunktion oder wird eine Knochenmarkspunktion gemacht. Das ist wenig anderes als diese wirkliche äh, Spende. Mhm. Und ähm, das, das klang schon total schmerzhaft eigentlich, als mir der Arzt das dann gesagt hat. Ähm, Fazit ist es gar nicht. Mhm. Also, also absolut nicht. Ähm, die, die tun danach tatsächlich, also bei mir waren es relativ, relativ wenig Zeit eigentlich, ein oder zwei Tage maximal, hat man so ein ganz, ganz bisschen Rückenschmerzen. Äh, aber relativ weit unten ist es nicht so, dass es einen irgendwie einschränkt. Ähm, aber es wird auch Rücksicht genommen von allen Leuten. Also von jedem, wo ich jetzt bisher gehört habe, hey, die haben gespendet. Ähm, da wurde natürlich komplett Rücksicht drauf genommen. Mhm. Und ich hatte jetzt das Glück, ich durfte vor ein paar Wochen auch meine Spenderin kennenlernen und war natürlich auch total neugierig. Wie war das jetzt genau bei ihr? Ähm, weil ich mir das gar nicht so genau vorstellen konnte, ist das jetzt so, dass sie jetzt in, einen, in ein Stadtkrankenhaus geht und da ein bisschen Blut entnommen bekommt? Oder war das mit dieser, dieser Knochenmark-Geschichte? Ähm, sie hat gemeint, also diese, diese Vorbereitung, da, auf, da war sie auch sehr nervös. Sie wurde auch sehr, sehr oft gefragt, ob sie das denn wirklich möchte. Mhm. Ähm, aber stand für sie halt eigentlich gar nicht in Frage. Sie hat mhm. selber zwei Kinder und ich glaube dann... Überlegt man sich auch selber, was wäre, wenn das jetzt meine eigenen Kinder wäre, was wären das, wenn, wenn das meine Brüder wären oder, oder meine Familie die generell, einfach jemand, der im Nahe steht und dann nimmt man auch so ein bisschen Schmerz im Kauf und es ist halt wirklich nicht mehr als ein bisschen. Also egal, ob es jetzt diese, diese Blutwäsche quasi ist, du kriegst in, kriegst in beide Arme, glaube ich, kriegst du eine Nadel reingesteckt, dann mhm. sitzt du da ein paar Stunden, kriegst währenddessen was zu essen, was zu trinken, kannst für Serien schauen und äh, <lacht> meine Güte, jeder ist stolz auf dich im, im Endeffekt und ich glaube, du kannst selber am meisten stolz auf dich sein, also ich habe bei dem Gespräch mit meiner Spenderin damals auch gemerkt, ähm, es, es war extrem emotional und es hat dir, glaube ich, auch sehr sehr gut getan, mich da so zu sehen, dass es mir auch mhm. so gut geht und hat dir, glaube ich, auch sehr, sehr viel zurückgegeben. Ey, du hast die, die Heunadel gefunden ja, und definitiv. du hast, finde ich, vorhin was sehr Kluges gesagt. Je mehr Heunadeln es gibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit geheilt werden kann. Deswegen würde ich vorschlagen... Willst du dich typisieren lassen jetzt? Ja. Geil. Dann leiste ich meinen Beitrag dazu und wir gehen mal rüber und schauen uns mal an, wie ähm, das genau vonstatten geht, wenn okay. du mir das erklären magst. Okay, Felix, dann zeig mir doch mal, wie das, wie das genau funktioniert. Natürlich, du kriegst eigentlich drei Stäbchen, du kriegst ein viertes. Mhm. Ähm, das steckst du dir dann ganz einfach in den Mund. Ähm, in, den Mund. Okay. in den Mund den du. Alle vier. Ist es, ist es? Nee, das kriegst du anders rein. Okay. Ähm, also. Die hier, nicht wie bei einem Corona-Test in die Nase, ganz normal ja. einfach in die Nase. Schade, Mund. dabei ist mag ich es doch gerade in die Nase so am liebsten. <lacht> glaube ich dir irgendwie nicht. Nein. Es ist tatsächlich komplett ohne Probleme. Du Greifst okay. es in, in deiner Wange einfach ja. rein. Eine Minute, glaube ich, pro Stäbchen. Ähm, Soll ich einfach schon mal aufmachen? Kannst du natürlich gerne machen. Dann packst du das Ganze in die, äh, in die Verpackung wieder zurück. Mhm. Ähm, das Ganze wird dann eingeschickt und ein paar Tage später hast du dann das Ergebnis deiner Registrierung. Okay, ich würde es jetzt machen. Do it, let's einfach, go. Kann ich, was kann ich falsch machen? Guck mal, ich glaube, es ist relativ es leicht und es drin steht drin, wahrscheinlich dann, ja. auch da drin. Willst du es gerade mal vorlesen vielleicht? Ich kann, also, du kannst ich kann lesen, lesen, oder? Lesen. Nee, es geht nicht. Nee, aber also soll ich vorlesen? Wollen also, wir mal die Verpackung öffnen und sie der Druck mindestens 60 Sekunden. Also guck mal, aber 60 Sekunden ist schon wichtig hier vermutlich. Ne? Okay, ja. Wie überbrücken wir den 60 Sekunden? Ist das, hat, hat das hier die Regie vorbereitet? Gut, dann stecke ich jetzt 60 Sekunden rein. Das wird nicht gecuttet, das steht in meinem Vertrag. Genau. Alle meine Freunde und Familie haben sich tatsächlich ziemlich ziemlich zeitnah nach meiner, nach meiner Diagnose dieses Stäbchen eingeführt. Wie gesagt, es ist nur in den Mund, es tut kein bisschen weh, kann er glaube ich gleich selber noch mal reden. Also jeder Corona-Test ist schlimmer, Habt wahrscheinlich auch schon jeder von euch dutzende Male gemacht. Es ist wirklich gar kein Akt. Es kostet euch keinen Cent. Ihr könnt das einfach, ihr könnt euch kostenlos im Internet registrieren, ihr kriegt dieses komplette Paket zugeschickt, schiebt euch das Ding in den Rachen bzw. in die Wange. Ich finde es auch um, ein bisschen geil, Ihr hört, ihr findet es geil. Mhm. Packt es wieder zurück in die Verpackung, schickt es zurück und der Rest wird einfach für euch erledigt. Ihr kriegt dann danach einen Brief, dass ihr jetzt registriert seid und falls oder hoffentlich wenn es einem, äh, eine Person gibt, die gerade eure Stammzellen brauchen, wird es bei euch gemeldet. Ihr werdet gefragt, ob ihr denn damit noch konform seid, ob ihr das jetzt weiter machen wollt. Ähm, könnt natürlich zu jedem Zeitpunkt auch sagen, dass ihr das nicht möchtet. Ich als Betroffener rate euch natürlich, bitte macht es, also im Namen von jedem, der, der irgendwie krank ist. Ähm, ja. Das ist plötzlich ganz grün hier. Ist das normal? Ich glaube nicht. Nur okay. bei dir. Okay. noch mal 60 ne? Sekunden hin. Scheiße, das wird jetzt echt schwierig. Ähm, gut, Tim, was sind deine Hobbys? Hm. Lesen, Reiten, deutliche Pflanzen. Aussprache, deutliche Aussprache, ja? Mhm. Ja. Pflanzen, was für Pflanzen? Ja, also, darfst du es sagen so, vor Kamera? Nee, ja, nee, es ist. Schon, ach so meinst du das? Nee, nee, es ist, es ist, ich, ich habe so Zimmerpflanzen, Topfpflanzen habe ich jetzt geholt. Ah, cool. Ja. Und uh, das ist alles, was ich dazu sagen darf, weil... Dachte ich mir schon, es gibt wahrscheinlich auch vertraglich. Genau, äh, genau das, ja. Ich habe tatsächlich auch mir eine, ähm, eine Efeu-Pflanze besorgt, mhm. zusammen mit meinem Mitbewohner ähm, und wir hatten komplett random ein, ein Seil gespannt vom Wohnzimmer von der einen Ecke in die andere Ecke und hoffen jetzt darauf, dass diese Efeu-Pflanze langsam darüber wächst, dass das richtig cool aussieht. wenn man mal vergessen, sie zu gießen und gerade stirbt sie. Ja, also was soll ich, was soll ich dazu sagen? Du läuft die ganze Server hier raus. Das hm. ist voll okay. Vielleicht willst du sie ein bisschen mit meinem Speichel gießen. Meinst du, das bringt noch was? Ich weiß nicht, ich fürchte, dafür ist ehrlich gesagt schon, schon zu spät. Wobei diese Pflanze wirklich erstaunlich lange durchgehalten hat. Also ich bin ein bisschen faul, ein bisschen unzuverlässig, was manche Sachen angeht. Und Blumengießen gehört leider auch dazu. Also diese Pflanze hat schon monatelang überlebt, ohne da ich mich auch nur ansatzweise um sie gekümmert habe. Ähm, da fällt mir gerade eine Story aus meiner Grundschulzeit ein. Wir haben nach der nach der vierten Klasse bei uns damals jeder einen Kaktus geschenkt bekommen und ich war die einzige Person, bei der der Kaktus vertrocknet ist, nach nicht mal einem Jahr. Ich wusste nicht mehr, dass es das möglich ist, aber ich habe es geschafft, diesen Kaktus vertrocknen zu lassen. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Nee, ich habe immer nur Ikea Plastikpflanzen gehabt. Ach so, ja, das ist natürlich ja. einfach. Ja, und dann habe ich mir aber irgendwann anhören dürfen, die sehen scheiße aus. Und Das habe ich so Pflanzen, die ich einmal die Woche gießen muss. Einmal die Woche klingt auf jeden Fall gut. Ja. Ah, guck mal, ich habe gerade gesehen, man muss das jetzt noch zwei Minuten trocknen lassen in der Hand. Kriegst du das hin? Das kriege ich hin. Ich, also, glaube, ich, ich so weiß bisschen... nicht, wie schwer ist dieses Stäbchen? Ist es, äh... es ist schon sehr schwer, aber ich werde es mit der Macht meiner Gedanken, werde ich es schneller zu Trocknen bringen. Pass auf. Okay, das ist cool. Du Vielleicht meinst, kann ich die Nachbearbeitung hier im Schnitt ein paar coole Effekte einfügen. Das wäre natürlich mega. Da ich das geschafft, war das jetzt äh, irgendwie irgendwie schwierig? hatte ich das emotional oder körperlich mitgenommen? Nee. Ich, ich, wie ich, fühlst ich, du dich? Mit jedem Stab werde ich glücklicher. Mit jedem Stab, Stab ist ja, wirklich, du also glücklicher an, an diesem Ding ankam, war ich sage ich, emotionales Wrack. Aber jetzt Kannst mit jedem Start und jedem Gespräch, dass wir, mit jeder Zahl, die wir mehr führen, fühle ich mich super. Ja, und, das äh, freut mich auf jeden Fall sehr. Was glaubst wie du, dich, wie du dich fühlen würdest, wenn jetzt in ein paar Wochen auf einmal die Nachricht kommt, mhm. hey, da ist jemand, der ist sogar in deinem Alter mit ähnlichen okay. Interessen, wohnt sogar in der Gegend, ähm, der braucht deine Hilfe, der würde wahrscheinlich ohne dich sterben. Ja, wie würdest du dich da fühlen? Ist eine, ich glaube, das kann ich. darüber können wir jetzt drüber reden, aber ich glaube, ich kann mir das nicht, nicht richtig vorstellen, weil primär natürlich immer noch auch so diese eigene Angst dann davor ist. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es ja auch gerade irgendwie so reizvoll ist, diese Angst dann in Angriff zu nehmen und sich nicht irgendwie im Vorfeld schon zu sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, sondern man, offen durchs Leben. Ja, offen durchs genau. Leben gehen. Im was alles soll denn was schief gehen? gehen? Also hier kann ja nur jeder gewinnen mit der Geschichte. Auf jeden Fall. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Tag lang Schmerzen hast. Ja. Äh, leichte Schmerzen unter ja, der schon. Deswegen fällt es nicht auf, perfekt. <lacht> Dementsprechend Und äh, gut, das Beste, was passieren kann, ist, dass du einer Person, die vermutlich in ein paar Wochen womöglich sterben würde, das mhm. Leben rettest und ja. 60, 70, vielleicht 80 Jahre mehr, mehr schenken kannst. Ja, also finde ich, ist muss man nicht mehr groß diskutieren. Ich glaube, das steht tatsächlich nicht zur ja. Debatte, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich meine Seriosität verliere, während ich das sage und dieses Stäbchen im Mund habe, aber oh, ich Falsch. hoffe, dass die Message trotzdem ankommt. Deswegen sage ich es nochmal mit ganz ernster Miene in Kamera 1, bitte lasst euch registrieren, Dafür stehe ich mit meinem Namen Tim Bergmann. <lacht> so, und jetzt schiebe mal das da rein. Let's go! das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, aber das war für mich selbstverständlich. Eigentlich schon bevor ich hierher gekommen bin. Aber Felix, das Gespräch mit Felix hat mir nochmal final gezeigt, warum das so wichtig ist, sich registrieren zu lassen. Und ich hoffe natürlich, dass wir deshalb vielleicht auch durch unser Gespräch heute es erreicht haben, dass auch ein paar von euch sich registrieren lassen. Ich fände es eine richtig schöne Sache. Eine richtig schöne Sache ist auch dieses Gespräch in voller Länge auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Mund auf! Der Podcast übers Leben und Überleben. Schaut mal in die Videobeschreibung. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann schaut mal jetzt hier rechts in ein paar weitere Videos, wo ihr auch ein bisschen euch noch weiter informieren könnt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, euer Herr Bergmann.